Warum sagt ein amerikanischer Beifahrer, sweater, sweater, wenn er will, dass die Autolenkerin zur Seite fährt? Weil er Pullover nicht mag. Ein Pullover erzählt über seine Herkunft. Mein Vater war mal ein großer Volleyball. Bis er wegen mir den Faden verloren hat. Sagt ein Pullover zum anderen. In der Schule haben es mich kekelt.